Behälter mit Uranerzkonzentrat auf den Zug gestellt. Da kommt Container Nummer 2. Der sieht genauso schrecklich aus wie der erste. Da sind die Container möglicherweise, die starke Vermutung liegt nahe, wenn es aus Russland gekommen ist, dass das Uranerzkonzentrat aus Kasachstan ist. Schau mal, da sieht man sehr gut die Gefahrzeichen auf dem Container. Da ist ja frontal. Ja, die Container sind ziemlich verbeugt, das stimmt. Er bietet die Container zu uns, genau, er strahlt. Das strahlt. Da sieht man auf allen Seiten, das ist ätzend und radioaktiv. Container Nummer 3, der ist grün und auch Uranerzkonzentrat. Container Nummer 4. Davon auszugehen, dass er jetzt heute Abend nach Marschen fährt und dann weiter durchs Ruhrgebiet nach, zur französischen Grenze und dann nach, nach Bonn. Und jetzt kommt Nummer 13. Da war gerade Pause bis 17 Uhr und jetzt geht es weiter mit dem 13. Container. So, jetzt ist die Lok da. Vier Container, die wir sehen können auf dem Boden mit radioaktiver Fracht und die sind auch nicht verladen worden, aber die Lok wird schon mal vorbereitet. Der Zug wurde offensichtlich überprüft und einer haben sie irgendwie komisch falsch hingestellt gehabt, Da wurde verlangt, dass er korrekt wieder hingestellt wird. Jetzt muss noch einer umgestellt werden offensichtlich, der ist offensichtlich auch nicht korrekt drauf, das sagt der Lokführer. Der Zug fährt jetzt aus dem Zähsteinweg Südwest Terminal heraus. Der Train quitte le Terminal Südwest, le Train d'Uranium, de Yellow Cake. Da steht er, jetzt wird er weiter. Er äh, überquert drüben die Straße, deshalb ist es so. Der Atomzug durch Hamburg-Harburg. Wir sind in Maschen und der Zug wird rangiert. Rangierarbeiten in Maschen. Hier ist der Zug und er wird rangiert und da werden Kesselwegen daran geschlossen. Der Zug fährt aus maschenlos kurz nach Mitternacht. Das ist der Zug. Also da sind die 17 Container mit radioaktiver Fracht und dann 99, 68, 68, äh 2,68. Boah, er ist richtig lang. Also die Gefahr gut, ja, 268, 99, 89, 86 Und dann 33 23